wo ich immer wieder kurz rausgebe, ist, wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel vorher ist es gerade passiert, vorher war es so schön und jetzt ist es immer so schön. Oder? Wieso? Dann vorher war es so, ein, so ein weiches Gefühl da und jetzt ist es halt gerade nicht da. Und trotzdem ist ja auch das so. Was, was gibt da raus? Naja, momentan hat es so ein bisschen damit gehadert, bis ich dann gecheckt habe, dass das, alles ist alles. Ja. Einschließlich dem Hadern, genau, genau. Ja. aber in dem Moment hört es ja auch schon auf. Ja. Das ist halt einfach, das macht das Denken halt immer mal, dass es irgendwie vergleicht. Mhm. Jetzt ist es aber anders als vorhin und vorhin genau. war es schön. Ja. <lacht> Menno. <lacht> Menno, <lacht> genau. <lacht> Menno ist auch das. Ja. Genau. Mit der Teetasse. Das finde ich einen, einen guten Punkt, das ist ja nie nur Menno oder so, sondern ja. es ist immer noch Teetasse und, hm. und so weiter. Es ist einfach nur, was wird dafür wichtig gehalten? Also so die, der Kommentar, das ist das Wichtige jetzt, das andere ist nur Beiwerk oder so. Ja, beziehungsweise das ist glaube ich nicht mal ein extra Gedanke noch, sondern es fokussiert sehr stark ja. auf dieses Menno. So, oh, genau. Das will ich doch lieber wieder, warum ist das jetzt nicht? Irgendwie so, ja. so Und da ist es dann ein bisschen drin verhackelt. Ja. Und nimm, ja. für kurz ist der Tee nicht mehr da. Ja, genau. oder ist einfach halt was ziemlich Wichtiges. was ja in der Beschreibung irgendwie meistens vorgegeben ist, was das Wichtige ist. Ja? Also das Gefühl, was jetzt nicht mehr da ist, das ist wichtig. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann ist alles andere vergleichsweise unwichtig, halt logischerweise. Ja. Aber wieso taucht das auf, ne? Wieso taucht auf, dass da vorhin ein tolles Gefühl war? Also wie hängen wir die, die ganze Zeit an irgendwelchen gewesenen, äh, netten Erlebnissen? Es ist die Frage wir okay. hängen, oder ob das einfach das ist, was der Verstand halt macht, dass er irgendwie eine Assoziation hat und jetzt sind wir wieder da, wie war es denn vorhin zum mhm. Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. ich mache die Videokamera an, dann denke ich an Video und dann frage ja, ich, habt ihr das Video gesehen? Ja. ist einfach so, ist halt denken. Ach ja, Holy Burger, weißt du, so. Mhm, mhm. Hm. Mhm. sind laute Ideen, gell? So merke ich jetzt gerade entlarvt, die Idee, dass es nicht in Ordnung ist, so zu fokussieren und das so dieses Männer- oder Gefühle so stark zu bewerten oder, oder irgendwie im Fokus stärker zu haben, ist auch nicht so ganz gut, weil man sollte ja das Ganze <lacht> wahrnehmen und spüren. <lacht> ja. Und dann ist zusätzlich im Ganzen noch ein, ein, eine Textspur, die sagt, man sollte das anders machen. Ja, ja die ständig irgendwie, wie spirituell ist jetzt das, die diesen ganzen Spiriknirpel ja. <lacht> schon wieder interessant und man vergleicht, ist jetzt das sehr weit oben oder, ah, nein, nein, nein, nee, nicht gescheit, <lacht> nur nicht ganz. <lacht> War eine selbst heute. <lacht> Aufgewirkt zu vier. <lacht> Aber bei diesen ganzen ähm, da taucht ein Gedanke auf, eine Erinnerung auf, ein Vergleich auf, eine Bewertung auf und so weiter. Und egal was passiert, das ist was, was im Bewusstsein auftaucht, also was bewusst ist. Mhm. Das ist nur durch die Identifikation mit dem Gedanken, dass es ist so, das ist jetzt mein Kommentar zum sonstigen Geschehen. Mhm. Ja? Also ich bin der mit dem Kommentar gegenüber allem anderen. Also wenn das so rausgetrennt wird, dann ist es irgendwie was anderes, statt einfach, ja, Menschen denken halt. Ja? Menschen vergleichen, Menschen erinnern sich, Menschen, Menschen haben Fantasien. Und Man trinkt einen Tee und alles andere auch noch. Ja? Aber das, das, das, der, das Teetrinken isoliert dich nicht raus aus dem Gesamtgeschehen. Ja? Und bei Gedanken scheint es leichter so. Da bin ich und kommentiere die Welt. So dieses Gegenüberstehen ist irgendwie das, was sich dann so getrennt anfühlt oder so um befriedigend anfühlt. Mhm. Ja. Was halt der Normalzustand, der Normalzustand jetzt hier was ist? Deswegen wird es nicht bemerkt, weil es so normal ist. Also mir scheint, dass es bemerkt wird. Nur Inzwischen, halt ja und das ist dann halt als ja so ist das halt. Okay, also halt vorausgesetzt so der, das Interessante beim Denken finde ich, dass das irgendwie äh, so seine eigene Parallelwelt schafft, ja. Ja, in der das dann alles so zu sein scheint, wie es halt durch Denken beschrieben wird. Ja? <lacht> und dass das, das, das ähm, vor einer Sekunde her, äh, vor einer Sekunde ähm, noch überhaupt keine Trennung empfunden wurde und so weiter, ist dann einfach weg. Stimmt. Es ist einfach wie, wie auf so ein Display schauen und das zeigt dann halt eine Parallelwelt oder eine andere Möglichkeit oder so. Und dann scheint die Idee nicht so naheliegend, einfach wieder, vom, einfach wieder die andere Welt zu sehen, also die, was außer Display auch noch da ist. Oder den Blick aufs Display zu bemerken. Das sind alles Sachen, die sind die ganze Zeit da, das ist nicht weg, nur es, äh, in dem Moment scheint was anderes halt wichtiger. Nämlich diese Gedanken. Ja, irgendwie als wäre die Aufmerksamkeit völlig. Ja, war, oder? Ja. Okay. Und ich behaupte, das ist nie völlig. Mhm. Ja. Nie ganz völlig. Nie ganz völlig. <lacht> nie ganz völlig total. Absolut. <lacht> Und irgendwie ein bisschen verblasst oder ein bisschen unschärfer wird oder irgendwie so, wie man das jetzt visuell ausdrückt. Mhm. Und dann dass so ein Gedanke meistens noch so ein Gedanken nach sich zieht. Ja, also zum Beispiel, vorher war es schöner, hm, wie komme ich da wieder hin oder so. Ja. Und dann daraus sich irgendwie ein Plan entwickelt für jemanden. Im Gegensatz zu Tee, was einfach zu nichts weiterem führt. Also hier ist eine Arbeit gekommen. Mhm. Aber etwas stimmt noch nicht ganz. Und zwar folgendes. Ja. Um, um, das mit dem ich, da passt noch was nicht. Okay. Ja. Lügen wir uns nicht in die eigene Tasche. So, jetzt kommt's gravierend. <lacht> okay. <lacht> jetzt kommt's gravierender. Okay. Wahrscheinlich nicht allerletzten, aber einen der lernt, der aus. Lüge, Lügen wir nicht in die eigene Tasche. Dass wir uns hier da so bonnig hersetzen und einfach so dausern. Und äh, da weiß doch noch nicht im Untergrund oder bei jedem doch. Oder Schmarrn, was, was bei euch jetzt keine Ahnung. Ähm, aber jetzt hier, also, Lüg, lügt glück ich mich nicht, dass er sich nicht in die Tasche, dass es meint, das war es jetzt schon. Dabei müssen es doch noch, das mit dem Ich, das hat es doch noch nicht kapiert, wirklich, oder? Irgendwie <lacht> so <in der> ja, <lacht> wurscht es Also du ich meinst, wann sich das Ich auflöst, so in dem Sinne, dass es, nicht mehr so begrenzend ist. Oder so. Ja. Na, wann ist mir wurscht? jetzt, okay, <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ist es so, jetzt so. schon weg? Das also ist so. die Frage, was ist jetzt schon? Oder, oder ja, ist, ist es nicht doch noch heimlich da oder mhm. so. Also ist, ich, ich glaube, dass es eben sinnvoll wäre zu schauen, was denn mit ich gemeint ist. Ja, okay. Also um zu sehen, ist es da, ist es nicht da, was ist gemeint mit Ich. <lacht> Jetzt gerade wäre es das Gefühl, dass ich rede. Dass ich, whatever, was immer das ist, das tut. Okay. Dass ich die Wahl habe und jetzt fällt es schon wieder auseinander, weil die habe ich nicht. Das sieht sofort, dass das Reden nämlich von selber passiert und dass da niemand ist, der überhaupt nur den Funken einer Entscheidungsmöglichkeit hat. Was, welches Wort als nächstes geklappert wird. Aber redet. Es rutscht einfach alles raus. <lacht> ja. was ist denn, es ist das, was null wird. Kontrolle da, das, das wird irgendwie deutlich gesehen. Yes. Yes. Sonnenklar, jetzt. <lacht> irgendwie in diesem Körpergefühl ist aber trotzdem so ein bisschen was Ichiges, Ich keine Ahnung. Ich kann es jetzt nur so sagen, wie es mir, mir hier vorkommt. Ja. Es könnte sein, dass das Körpergefühl äh, dasselbe bleibt, nur ohne dass das, was da gespürt wird, das bin ich. Genannt. Weißt du, dieses Etikett, was da drauf gekommen ist, weil ähm, meiner Ansicht nach, jetzt wenn ich rede zum Beispiel, spüre ich, dass hier was passiert. Mhm. und spüre ich, dass hier was passiert und spüre, höre, wie das rauskommt und so weiter. Also mhm. das, ist das Körpergefühl, das klar macht, welcher Organismus da redet. Mhm. Bleibt hoffentlich so. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und ist es denn mehr als das? Jetzt gerade nicht, deutlich mhm. nicht. Genau, mhm. ja, da ist ein Gesamtgeschehen und trotzdem ist es auch klar, zum Beispiel, wessen Schuhe ich spüre. Mhm. Und Socken übrigens. Ich habe auch oder? ich hatte gerade meine Socken gespürt. Siehst du. Wow. Geht doch. Okay, auf den Weg 5. Genau. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie eindeutig sagen kann. für mich gab es so einen Zeitpunkt, wo das ganz klar war, dass, irgendwie, dass, dass, dass da kein Ich ist. Ja. Und gleichzeitig war es klar, dass bei keinem anderen Ich ist. Das ist also ich habe nie das gehabt, irgendwie so. Bei mir ist das Ich weggefallen, aber du hast noch eins, da müsstest du jetzt, weißt du so, sondern einfach, dass dieses ganze Ich-Ding eine Illusion ist. Einfach so eine, so, so, eine, so eine Schnittmenge von Gedanken und Gefühlen. Mhm. Ja? Und dass zum Beispiel zum Gefühl von Reden eventuell Gedanken kommt von äh, hoffentlich sage ich auch was Gescheites oder so. Das ist ich, oder? Das ist das? Das ist, was man ich nennen könnte. Das ist Sorgen um sich selbst. Ja, Sorgen um sich selbst und so weiter. Aber wenn man genauer schaut, ist es halt einfach nur Gefühle und Gedanken. Ja. Und selbst das ist kein Ich. Ist ja als gewesen. Ja, ne? aber genau. Ja. Obwohl es ich-bezogene Gedanken sind. Ja. ja. Hoffentlich komme ich in den Himmel. Ja, einfach, ja, ich bezogener Gedanke, ob der geglaubt wird oder nicht. Ja, also es ist einfach halt so: Ich, ich kommt in dem Satz vor und gibt ihm eine Wichtigkeit, was da gesagt wird und die Illusion von, ich könnte da eingreifen. Oder so. Und was halt hier passiert ist, ist das, das, oder was, was. Hier ist so eine Wertung. Von das ist nicht so ganz okay. Also, diese ganze Ich-Schose und der ganze Neuro- und Neurotizismus, Neu Neu wenn man es mhm. nennen will, das ist, ganz, das ist irgendwie nicht so heilig wie, was du, dieses, wie dieses schöne Erleben von Dasein oder Präsenz oder whatever. Du hattest so andere Wörter gleich. Holy Burger. <lacht> Holy Burger Living Holy Bier von dir. <lacht> wie so ein Erleben, also das, ja. ja. Naja, es gibt, es gibt verwirrende Gedanken. Ja. Ja, also wenn sie geglaubt werden, sind sie verwirrend. Ja. Und dann äh, scheint es wichtig, eine Lösung zu finden oder sich irgendwie zusammenzureißen Richtig. oder was unter Kontrolle zu kriegen oder was zu durchleuchten und was abzulegen und was zu bearbeiten, ja. bearbeiten <lacht> und was zu erkennen und zu gewinnen mhm. und was weiß ich wenn man das Ich nennt, dann ist es aber einfach halt auch nur einfach ähm, Wünsche, die nach was streben, was es nicht gibt. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Also es ist einfach Gedanken, die geglaubt werden. Ja, und, und ist das nicht. Genau so könnte man doch Ich definieren. Gedanken, die geglaubt werden. Das ist ja, bestimmte Gedanken, die geglaubt werden. Weißt du zum Beispiel, ich glaube der FC Bayern wird Meister, ja. das macht noch kein Ich, ja. das ist einfach nur wow. <lacht> Und mein Verein wird Meister, das ist schon näher dran. Ja, genau, wenn das ist irgendwie was ist mein, so mein Verein was wird ist Meister, Verein? Ja, ich habe noch keinen, aber ich Ach so. bin... Achso, das ist Verein, schau ich mal. so ist niemand mit Vereinen. <lacht> Wann lass ich mich warten? Keine Ahnung, nicht. Er schaut so wie ein 60er aus, aber ist er nicht. Ich <lacht> weiß nicht, abgesprochen. Bochum oder irgendwas? Bochum, ja, will auch Und wir heißen die Berliner? Hertha. Die Mütter sind ganz okay gerade, aber. Tante hat da auch Ah, du kennst dich aus. Aha. Okay, schon erwischt. So sieht ein unglücklicher Bayern aus. <lacht> Doch Bayern. Okay. Oder ich glaube, morgen wird es wieder wärmer. Weißt du, das sind einfach so Gedanken, die auftauchen können. Ich mache einfach mehr oder weniger funktional. Mhm. Also deswegen, ähm, letztendlich macht kein Gedanke wirklich ein Ich, aber Gedanken ziehen eine Menge Aufmerksamkeit und führen zu so einem Zusammenziehen und zu so einem Gefühl von Getrenntheit. Das finde ich, das, was man am ehesten als Ich bezeichnen könnte, dass dieses Ergebnis von zusammengezogen und allem anderen gegenüberstehen. Mhm. Weißt du? Und dieses Gegenüberziehen hat aber keine Gegenüberstehen hat keine Grenze irgendwohin, Also, du kannst einem Gedanken gegenüberstehen, du kannst einem Gefühl gegenüberstehen, du mhm. kannst deinem Körper gegenüberstehen, du kannst deinen Augen gegenüberstehen. Mhm. Man kann zu allem ein Verhältnis. Genau, ein Verhältnis. Mhm. Ja. Mhm. Und das Wenn ist die imaginäre dieses Distanz. Dieses Verhältnis aufbauen. Ja. ja, das Gegenüber. Das Bewerten zum Beispiel. Ja. Und eine Bewertung ist was, was auch einfach so auftauchen kann. Also zum Beispiel, der Burger war ganz gut oder sowas. Der Honig ist super lecker. Mhm. Eine Bewertung. Eine sinnvolle Bewertung. Wo wüsste ich sonst, was, ich das, was mir schmeckt zu essen oder so? Weißt du? Mhm. Was für Musik ich mag oder so. Und was ist jetzt dann noch, hatte sich? da drin oder bei all dem was würdest du dann sagen was ist das überhaupt ähm, eine Illusion also sowas was sowieso nicht da ist aber diese die Möglichkeit vom Verstand oder vom Organismus äh, sich aus dem ganzen Leben raus zu abstrahieren und eine imaginäre Position einzunehmen die allem anderen gegenübersteht das ist ich würde ich sagen, das ist am nächsten an diesen Ding ich. Mhm. Ja, wann immer man irgendwie was anschaut, wie zum Beispiel Bewerten, ja bewerten sollte natürlich aufhören oder sowas. Ja. Ja. Aber boah, jetzt ist es aber ganz schön kalt hier, können wir es nicht wärmer machen? Das ist eine Bewertung. Ja, einfach so diese ganzen körperlichen Bewertungen von schmeckt, schmeckt nicht oder so. Wie sollte die mhm. aufhören? Die hatten ja. Hamster auch. Hören die anderen auf? Diese Menschenbewertungen oder ja, das ich auf, keine Ahnung. Also ähm, es kann vielleicht an Ernsthaftigkeit verlieren oder so. Ja, also an, an, an Wahrheitsgehalt. Weil einfach, wie du ja vorhin gesagt hast, egal wie man es beschreibt, das ist trotzdem nicht das Erleben. Also Gedanken sind dann halt einfach nie die Wirklichkeit, sondern immer nur so eine Abstraktion von der Wirklichkeit. Ja. Und in dieser Abstraktion gibt es dann noch so eine Schnittmenge, abstrahiert das ist ich. Also das, was sich auf alles bezieht, aber, aber hat keine Entsprechung in der Wirklichkeit, außer es fühlt sich halt nicht gut an, wenn es geglaubt wird. Oder es fühlt sich momentan gut an, wegen dem Versprechen von jetzt kriege ich es in den Griff oder sowas. Oder von, also besser als der bin ich aber immer noch. Oder so. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> die kleinen Freuden des Ichs. Alle anderen bewerten. Genau. Steht manchmal Aber die Quelle, was das alles mit Energie versorgt, oder so, ist diese allgemeine Lebendigkeit, diese Offenheit. Wenn was ich, dann das. Wenn was ich ist. Ja, wenn was ich ist, dann das. Weißt du, also das ist nicht, da ist diese Offenheit und dann bin da noch ich. Ist halt einfach Offenheit. Man könnte es S nennen, man könnte es genauso gut ich nennen. Es ohne ich oder ich ohne Essen. Also ich mich hat ewig getäuscht, jetzt sage ich es dann noch schnell, das ist. Dieses, äh, dieses körperliche Ich-Gefühl, immer dieses hier zu sein oder so. Und irgendwann ist mir mal gedämmert, jetzt sage ich es einfach, äh, äh, dass es zwar sein kann, dass das halt da ist, weil ja ein Körpergefühl da ist und, und vielleicht sogar auch Ich genannt wird und so weiter. Also bei dem Wort Ich kommt dieses Gefühl oft meistens oder so. Deswegen kann ich immer nicht so viel damit anfangen, wenn jemand sagt, ich das Ganze oder so. Mhm. Sondern eher wenn dann zu sagen, okay, das Ich ist da drin oder dieses Ich, mhm. das Wort Ich taucht da drin auf und, und dieses Körpergefühl und das der Rest, aber auch mhm. so, mir fällt es leichter, das, das einfach das Ganze zu nennen. Und, ja und das Wort Ich möglichst auszusparen oder, oder wenn dann als da drinnen ja. auftaucht. So. Mir scheint es eben wichtig, dieses Wort Ich, wofür wird es benutzt? Weißt du? Und das ist einfach Definitionssache, wie das Wort Freiheit. Was ist Freiheit? Ja. So Ja, je nachdem wie es definiert. Freiheit, Platzwahl oder ich kann essen, was ich will, oder, oder, oder alles kann auftauchen, wie es will. Ja. Also, Müssten wir erst mal definieren, um zu schauen, also zum Beispiel, da ist ein Körpergefühl. Ja. Gott sei Dank. Ohne Körpergefühl macht es keinen Sinn, als Körper rumzulaufen. Ja, einfach so, ohne Körpergefühl fallen wir vom Stuhl. Mhm. Ja. Also, das sollte schon mal möglichst nicht wegfallen. Körpergefühl müsste bleiben und eine, äh, eine Beschreibung, um das aufzunehmen, ist: da ist dieses, dieses Zusammensein von allen Eindrücken, die jetzt gerade da sind. Und, äh, und einige davon sind Körpergefühl. andere sind visuell und sind Geräusche, manche Geräusche kommen von innerhalb des Körpers, manche kommen von außerhalb des Körpers. Oder ja. von innerhalb anderer Körper. Ah, innerhalb <lacht> anderer Körper. Ja. Ja. Zum Beispiel die Geräusche aus dem Bauch, da gibt es deutlich weniger Identifikation als Geräusche, die von hier kommen. Mhm. Ja, das